hallo und herzlich willkommen heute mal ein einsteiger video für leute die mit solar strom machen wollen der tom hat mir den auftrag gegeben mal von meiner sichtweise aus ähm, ganz simpel zu erklären wie man das am besten macht Na, was brauchen wir dazu man braucht einen akku man braucht ein solarpanel und um den strom dann rauszukriegen, damit wir Wechselstrom haben. Wie aus der Steckdose brauchen wir so einen sogenannten Wechselrichter. Ähm, das Solarpanel richtet sich nach dem Akku, den ihr habt. Ne, mein Akku hat jetzt hier 12 Volt und dementsprechend habe ich auch ein 12 Volt Solarpanel. Die heißen zwar 12 Volt Solarpanel, aber unter Leerlaufspannung haben die trotzdem 17 Volt, 17, 18 Volt ungefähr oder sogar bis 20 Volt, ja, davon soll man sich dich dann beirren lassen, ist trotzdem ein 12 Volt Solarpanel. So, und jetzt könnte man, so wie man es früher gemacht hat, das Solarpanel einfach direkt an den Akku anschließen, also Plus vom Solarpanel auf Plus vom Akku und Minus vom Solarpanel auf Minus vom Akku. Dann würde der Akku schon geladen werden. Nachteil ist halt dass der akku mit der zeit sehr träge wird ne? träge heißt er ist irgendwann ziemlich schnell voll und wenn man ne, wenn man dann leistung davon wegnehmen will dann ist er ziemlich schnell wieder leer <lacht> sozusagen ne? die kapazität wird dann auch immer geringer und deswegen wurden sich sogenannte laderegler ausgedacht die den strom gepulst in die batterie reinbringen und dann hält die batterie viel länger so, so einen Laderegler habe ich jetzt hier nicht da, weil ich bastel meine Laderegler, äh, Laderegler selber. Aber wenn ihr euch da welche kauft, dann darauf achten, dass da MPPT mit drauf steht. Und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, dass ihr das aktuellste, was heutzutage auf dem, Markt, auf dem offiziellen Markt gibt, dass ihr das dann habt. So, inoffizielle Quellen wie unsere hier, die schwören unter anderem auf einen Akkuerfrischer. Das ist jetzt zum so Beispiel so eine kleine Akkuerfrischer-Platine. Die kann an den Akku angeschlossen werden und dann blinkt die hier und gibt immer Pulse auf die Batterie. Und damit geht es schon besser. Damit kann man dann schon eine Batterie und ein Solarpanel ohne Laderegler lassen. Das funktioniert dann auch, ohne dass die Batterie träge wird. Man muss dann halt nur aufpassen, dass die Batterie nicht überladen wird, weil es ja keine Ladeabschaltung dran hier. Jetzt werden einige sagen, die die Matei bei uns hier noch nicht so richtig kennen. Ja gut, batteriepulse gibt es wie Sand am Meer. Ja, kann ja jeder. Aber ich sage, nein, passet auf, nur da wo Akku erfrischert, Akkuerfrischer, ne, draufsteht als Bausatz. Wenn ihr euch den über Ebay oder sonst wo bestellt, ist auch Akkuerfrischer drin. Ich habe viele pulse ausprobiert. Ne? Und die meisten gehen ab, erst ab einer gewissen Spannung los. Ne? und der hier, der geht bis 10,5 Volt runter, also den kann man dann auch so justieren, wie man möchte, ne? wenn man hier anstelle von dem Vorwiderstand einen Potti einstellt und die ähm, Größe vom Kondensator bestimmt dann die Stärke des Pulses. Würde ich jetzt den Kondensator kleiner machen, werden die Pulse nicht ganz so stark, aber dafür öfter. Ne? Und so kann man dann für jede Batterie seinen perfekten Batteriepulser zusammenstellen. Und es gibt noch ein Gimmick bei dem ganzen Ding hier. Schaltung ist ja damals auf Elektronikum Bentium gefunden worden. Und das war in der freien Energiesparte, dieser Refresher. Ja, also den hat jetzt der Basti Easy Refresher genannt. Der hat schon ein paar Platinen dafür hergestellt. Und einer dieser zwei kleinen Transistoren, also nicht der große Transistor, ist noch zwei kleine Transistoren dabei. Da hängt das dritte Beinchen einfach in der Luft. Das ist einfach nicht mit angeschlossen. Ne? und darüber holt er sich normalerweise in minus den er zum schalten braucht und bei der recherche wie er das denn trotzdem macht kam ich dann bei wikipedia bei der sogenannten raumladung heraus ne? also stimmt wirklich das ding wirkt dann wie eine antenne und nimmt dann praktisch von außen ähm, den pool als minus damit er schalten kann sozusagen ne? es gibt einige kleine transistoren ne? also wenn man nicht die genau genau die nimmt, die da hier ähm, auf dem Schaltplan angegeben gewesen sind. Da kann es sein, dass man dann das dritte Beinchen einfach mit einer Antenne verlängern muss, dass es funktioniert zum Schalten. Und ja, also ist es eigentlich auch schon eine ganz, ganz kleine, winzige, freie Energiemaschine, der zumindest ähm, den Puls zum Schalten zum Teil aus der Luft nimmt. Kann man das so sagen, Eddie? Naja, sowas wie ein Radio. Ne? Kann man jetzt ein Radio als eine freie Energiemaschine bezeichnen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Na, aber damit hat man schon mal die Anbindung. Ja, dir gefallen die Pulse wieder. Ne? Ist klar. Moment. Ach nee, warte mal. Ich habe einfach deinen Sitz besetzt hier. Na gut, okay. Dann kriegst du ihn wieder. So, dann nochmal kurz zu den Wechselrichtern. Da sollte man heute darauf achten, dass er puren Sinus liefert. Ne, ganz, ganz viele, die <lacht> liefern so einen, so einen äh, Pseudo-Sinus. Ähm, das hat dann was damit zu tun, dass empfindliche Netzteile damit richtig gut zurechtkommen. Ne, wenn man dann ein sehr empfindliches Netzteil hat und keinen Sinus-Wechselrichter dran hat, dann kann es sein, dass es rumspinnt. Zum Beispiel bei Laptops habe ich das schon erlebt. Wenn man die dann an so einem ähm, Wechselrichter dran hat, dann kann es sein, dass das Touchpad nochmal funktioniert zum Beispiel. Ne, wenn der hier zugehackte Spannung rausbringt. Ja, wenn man darauf achtet, kann man da eigentlich schon sicher sein, dass es funktioniert. Naja, und die Wattzahl sollte man halt noch so ein bisschen beobachten. Ne? Und ja, da müssen wir ein bisschen rechnen. Das machen wir dann später nochmal. Jetzt erstmal zur Konstruktion, was ich dem Tom zusammengebaut habe. Ich habe ein Budget von 200 Euro gehabt und die Voraussetzung war gewesen, er möchte einen Laptop laden damit und auch mal ein bisschen Fernsehen gucken. Oder so klein Geräte damit betreiben. 140 Euro von den 200 Euro sind für den 12 Volt 30 Ampere Stunden Lithium-Eisen-Phosphat-Akku draufgegangen. Den habe ich deswegen genommen, weil hier intern schon eine ladeabschaltung eingebaut ist also die interne elektronik die schaltet hier drin den akku ab wenn der akku voll ist und wenn er leer sein sollte schaltet die den akku auch ab deshalb konnte ich jetzt auch einen remf charger ganz guten gewissens ran basteln der keine ladeabschaltung hat und spare mir dadurch den mppt regler So und wieder dieselbe frage warum nicht einfach einen stinknormalen mppt regler meine Antwort wieder ganz einfach, weil das das einzige Verfahren ist, wo die Akkus besser werden und mehr Kapazität bekommen als draufsteht. So simpel ist es für mich, wer das einmal erlebt hat, der wird wahrscheinlich nie wieder irgendwas anderes benutzen. Und so habe ich es zum Beispiel geschafft, so einen 1200 mAh Nickel-Metallhydrid-Akku, der im Rückgabebehälter war, wo seine Kollegen wirklich komplett nieder waren, wo das mein Messgerät 600 mAh angezeigt hat, also nur noch die Hälfte an Kapazität aber einige von den zellen habe ich mit dem remf aufsage und schreibe 1900 milliampere bekommen das war schon ein guter start ne? habe ungefähr mit 200 milliampere die im schnitt entladen also auch mehr als ein zehntel DC, ne? und trotzdem haben sie so viel mehr kapazität drin, drin gehabt nur weil ich sie mit remf charger geladen habe nächstes beispiel solche akkus hier das sind nickel cadmium akkus ganz ganz alte 1300 milliampere stunden hat er eine und da hat das messgerät sage und schreibe 2200 milliampere stunden angezeigt haben ja, mit 500 milliampere angefangen waren am ende noch bei 200 milliampere was entladen wurde und damit haben sie ganze 2199 milliampere stunden geschafft die kleinen 1300 milliampere stunden nickel cadmium Zellen. Und dem vertraue ich, da habe ich nochmal einen Test gemacht und habe sie mal mit einem halben C entladen, also mit 700 mAh habe ich die entladen und haben sie mal nach 1600 mAh gehalten. Der nächste Hammer, 1634 mAh, rausgezogen aus einem Akku, der 1300 mAh hat, ein alter Nickel-Cadmium-Akku und das tolle dabei ist ich bin hier mit 7,5 ohm widerstand gefahren das heißt er hat am anfang ein ampere herausgezogen jetzt am ende wo die akkus jetzt noch also ich habe 0,5 volt Ladeschlussspannung schlussspannung eingestellt pro akku waren wir bei 3 volt Ladeschlussspannung. schlussspannung und da hat er am ende dann bei 3,9 volt immer noch 500 milliampere gezogen also das ist schon eine nummer finde ich ne? Natürlich immer zwischendurch mit remf charger geladen. Und selbst bei solchen neumodischen Akkus, ne, wo, die, wo der Innenwiderstand sehr gering ist und die eigentlich alle möglichen Arten von Spannungen ganz, ganz gut aufnehmen, ähm, so habe ich den 30 Ampere-Stunden-Akku auf 35 Ampere-Stunden gebracht. Und habe es so gut, ich muss dazu sagen, ich habe eine im Mittel mit 500 Milliampere entladen. Ich habe meine Endstufe dran gehabt, da hat es mal so in Ampere gezogen, und aber so mindestens 500mAh immer. Aber im Endeffekt hat das Messgerät dann über 35 Ampere-Stunden angezeigt. Ich habe das Ende dann gar nicht mal mitgekriegt, das hat sich dann leider ausgeschalten. Aber als ich ins Bett gegangen bin, war es noch nicht komplett bei ihrer Abschaltung gewesen und hat schon 35 Ampere-Stunden gehabt. Jawohl! Das ist der einzige Grund, warum ich auf die RMF-Charger schwöre. Ich will, dass meine Batterie mindestens genauso bleibt. Ich meine, wahrscheinlich wird die auch irgendwann mal kaputt gehen. Nicht das für die Ewigkeit, aber ich will es nicht unbedingt erleben. So, jetzt vielleicht noch ganz kurz, warum das so ist. Also meine Vermutung dazu oder ähm, auch die Vermutung von uns, von einigen. Es geht ja darum, dass der RMF-Charger einen negativen... Spannungspuls während der Ladung immer einen richtigen Takt mit auf die Batterie haut, während normale Ladegeräte eigentlich immer nur Plusstrompakete dahin schicken. Also normale Ladegeräte laden die eigentlich immer nur die Plusplatte auf und machen mit der Minusplatte gar nichts. Na, auf eine von den Platten sammelt sich ein Sauerstoff, auf die andere Seite sammelt sich ähm, der Wasserstoff. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bei welcher Platte das ist, aber bei unserem bisherigen Ladeverfahren, so wie ich das bisher mitbekommen habe, wird nur eine Platte sozusagen. Behandelt geladen, damit der Akku dann als geladen geht So, jetzt habe ich gehört, dass es da ganz neue Lithium-Eisen-Titanat-Akkus gibt, wo sich mal überlegt wurde, dass die ganze Zeit wurde praktisch an der Plusplatte geforscht. Und jetzt haben sich mal überlegt, du musst mal an der Minusplatte forschen und haben praktisch in Material reingelegt, was eine zehnmal größere Oberfläche als vorher hat. Und siehe da, es geht viel besser. So, und wenn ich jetzt den Rückschluss auf unser EMF charger verfahren nehme, der negative Hochspannungspulse in die Batterie mit zur so richtigen Zeit reinbringt, dann, weiß ich nicht, ist es vielleicht ja auch der Fall, dass wir die Minusplatte von der Kapazität her etwas vergrößern oder zumindest ähm, dem Sauerstoff oder dem Wasserstoff, äh, je nachdem, was sich da auf der Minusplatte ansammelt, äh, da unterstützend eingreifen, was man mit anderen Ladeverfahren bisher nicht machen. Das könnte vielleicht die Erklärung für die Zusatzkapazität bei allen Arten von Akkus sein. Oder schreibt mal in die Comments, was ihr denkt, warum das so viel besser geht. So, Hier ist eine simple Schaltung noch mal im Überblick. Mehr ist da eigentlich nicht dazu. Kann jedes Kind zusammen basteln. Und noch mal: Ich bin nicht der Erfinder davon. Ich bin nur der Verteiler. Ich weiß nicht, ob Alexander Meissner oder wie er hieß aus dem 18. Jahrhundert schon Bescheid wusste. Ähm, soweit wir das recherchieren konnten, äh, ging es da so ein bisschen los mit dem selbst schwingenden Kreisen. Und dann über John Bedini aus Amerika hat dann René Reinders aus den Niederlanden 2012 diese Schaltung als Schaltplan hochgeladen, den dann der Libby aus Krimitschau gefunden hat und an mich weitergeleitet hat. So ist das gekommen. Ne? dann ist ein 300 watt wechselrichter rangekommen. das ist jetzt kein purer wechselrichter also kein purer sinus wechselrichter das, ist das billigste was ich so gefunden habe ich glaube so 20 euro hat er gekostet aber mit usb dran und mal gucken ob da die 300 watt dann auch wirklich ausbringt also in laptop direkt an dem netzteil betreiben würde ich nicht in laptop laden damit kann man und den laptop dann vom eigenen akku betreiben das funktioniert und wenn man aufs Touchpad verzichten kann, dann kann man auch direkt hier davon betreiben. So, und das Ganze wird jetzt befeuert von einem 30 Watt Solarpanel. Also, so ein stinknormales, das hat 27 Euro gekostet und bringt laut Angaben 1,6 Ampere. In meiner anordnung hier hinter doppelt äh, doppelscheibe und nee, hier ist keine folie davor äh, jedenfalls zwei glasscheiben sind davor es ist winter die sonne ist ziemlich weit weg habe ich hier maximal 800 900 milliampere an der spitze gemessen so jetzt habe ich das, das ist aber rmf rmf <lacht> ladung und somit hat es jetzt ungefähr zwei wochen gedauert in dieser anordnung bis ich den Akku von komplett leer auf 13,1 13,2 Volt jetzt gebracht habe 14,4 Volt ist er komplett voll aber dazu müsste das Solarpanel komplett in die direkte Sonne ohne irgendwelche anderen Scheiben davor ja dann mal gucken ob das Ding auch tut was es soll okay also dreiviertel voll müsste der Akku sein wenn der Akku komplett voll wäre und die 30 Ampere Stunden wirklich drin sind dann könnte ich theoretisch eine 300 watt eine stunde lang rausziehen und mal gucken wie lange das jetzt funktioniert ich habe hier mal ein bisschen wasser drin und mal das anlassen bis das wasser kocht und mal schauen wohin die Voltzei sinkt Okay, erstmal im wechselrichter einschalten der läuft das blinkt und mal gucken ob die 300 Watt wirklich geliefert werden können. Ha, das sieht gut aus. Hier bricht es auf 12,6 Volt runter. Ja, da zieht er jetzt auch bei 300 Watt und 12 Volt. sind schon ein paar Ampere. Ne? 30 Ampere. 30 Ampere gehen jetzt durch diese Kabel hier, sie werden lauwarm, sie werden etwas lauwarm, da sind sie natürlich voll an der Kotzgrenze mit 30 Ampere, aber der Akku hält es wunderbar durch, jawohl, der bricht nicht ein, der macht seine Sache, so, so wie es drauf steht, und hier ist eine Temperaturanzeige dran, die geht jetzt auch langsam hoch so, jetzt haben wir die vierte Minute jetzt geht es richtig los und er hält einwandfrei durch bei 12,3, 12,2 Volt sind wir noch Und der macht seine also. Sache. Ich bin begeistert. Die 300 Watt, die hier drauf stehen, die werden wirklich geliefert. Boah. Das bin ich also gar nicht gewohnt von chinesischen Wechselrichtern. Krass. Okay. Also, ich würde sagen, das funktioniert so wie es soll. Ne? Eine Tasse Kaffee kann man sich warm machen mit einer 300 Watt Kochplatte. Oder einen kleinen Topf mit Nudeln. Dafür müsste es reichen. Tja, und wenn wir solches Wetter haben wie die letzten zwei Wochen gewesen ist, heute ist mal schönes Wetter, heute haben wir mal Sonne. Aber die letzten zwei Wochen war es komplett bewölkt. Und da hat es schon zwei Wochen gedauert, ehe wir den auf die 13,1 Volt gebracht haben. Na? Also, es lädt auch mit geringem Licht, aber dann halt nicht so schnell, ist klar. Aber es funktioniert trotzdem. Hm, wunderbar. Einwandfrei. Jawohl. Ah, jetzt sind wir hier schon überhand warm. Ah, heiß. Jetzt dauert es nur mal lang, dass es kocht. Ich denke, ja so können wir das lassen. So kann ich euch das weitergeben. Wenn ihr genug Geld für so einen Akku habt, dann könnt ihr euch den kaufen. Ich hätte auch bei Alibaba direkt bei den Chinesen Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus mehr kaufen können. Dann hätte ich wahrscheinlich für 140,90 Euro Amperestunden bekommen. Aber es hätte ein paar Monate gedauert. Und wie das dann mit dem Zoll ist, weiß ich auch nicht so richtig. Ich habe mich erstmal an deutsche Hersteller gewandt auf Ebay. Und da gab es halt für 140 Euro diesen 12 Volt 30 Amperestunden Akku lithium eisenphosphat Gut. Nun denn. Seid ihr erstmal im Bilde, wie ich gerade eben 2021 eine Solaranlage basteln würde mit den Sachen, die es da momentan auf dem Markt gibt. Plus ähm, remf charger halten. Also ein remf charger die Bauanleitung, die gibt es auch hier auf YouTube. Hier ist es einer mit einem Tipp 142c, 25 Volt. 2200 Mikrofarad kondi mal am Eingang und ich glaube das hier ist ein 16 Ohm Vorwiderstand, Ein ziemlich geringen Vorwiderstand, damit man auch bei so einem 12 Volt Solarpanel so viel wie es geht rausholen können. Okay, dann würde ich sagen, was das erstmal, macht's gut und bis später.